Hi und willkommen. Mein Name ist Andy Röpke und ich werde euch zurück zu king Kingdom Hearts 3. Ja, äh, Donald hat wieder aufgeschrien hier und gesagt, hey, hier ist ein Glücksemblem Ich natürlich wieder fünf Minuten gebraucht, bis aber... ich gefunden habe, aber ich habe es gefunden. Also Boom. Gut, dann habe ich, ja, ich habe mich, wie man vielleicht denken kann, ein bisschen umgeschaut hier, damit ich wenigstens ein paar Sachen hier schon mal gesammelt habe. Ich meine, hier gibt es so viele Sachen, da muss ich halt ein paar Sachen finden und ja, da wollte ich halt in diesem Party auch schon mal machen. So, jetzt haben wir wenigstens ein glücks im Leben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe sogar eins, noch eins gefunden. Und ja, außerdem habe ich gesehen, hier unter Wasser. Man kann unter Wasser. Und vielleicht sollte ich mich hier ein bisschen umschauen. Hier gibt es bestimmt auch einige Sachen. Da hinten ist irgendwie ein Gebiet mit ganz vielen quallen Und das. Und irgendwie so mein Verdacht hier ein bisschen geweckt, also hier muss doch irgendwas sein. Herzlose sind hier übrigens auch gewesen, wenn ich noch keinen angefasst habe, wegen Erfahrung und so. Ne, oh Gott, ich nehme an, wenn es hier so weiß wird, dann können wir hier nirgendswo. Ich vergesse mal mit L2 und der zwei muss man nach oben und unten. Okay, ich hätte jetzt gedacht, hier wäre auch irgendwo eine truhe oder so, aber anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Nein, nein, nein, nein, nein. Ist natürlich keine truhe hier. Erkundung wird nicht belohnt. Äh, da habe ich auch noch ein Emblem gefunden. Boom. Ich habe gedacht, dieses einsame Boot hier, da muss es doch was äh, geben und da war sogar irgendwas. Und da, ja, gibt es noch sehr viele. Da ist das erste. weit genau, Keine Ahnung, wort dritte ist. Das, das Goofy da gesehen hat im letzten Part aber was? Okay, wie können wir jetzt... Ding hochballern. Wurde im letzten Part erklärt, aber er kennt mich ja. Kann ich überhaupt hier nicht am Steuer gehen? So, da kann man das. Gesammelte Kram. Okay. Ach, ich kann ja gar nicht hochleveln im Moment. Ich habe alles. Archipel, da ist unser Ziel. da gibt es so viele... So viele... Inseln, die wir suchen können. Also... Da ist einfach nur gestört. Dieses Schiff, da ist nichts, ne? ja riesige Welt. Ich glaube, jetzt mal echt einen ganzen Part hier irgendwie noch. Um irgendwie alles zu finden, ich glaube nicht, dass ich das alles auf Screen hier suchen werde. Das möchte ich doch schon aufnehmen, allein schon weil diese Welt so riesig ist. Oh, okay, wir sind gar nicht okay. Ich dachte, wir können jetzt hier wortwörtlich alles ansteuern. da oben zum beispiel da kann ich jetzt einfach hier irgendwo da hoch naja Verarschen. Kann sicher ja da hoch. Ich komme ja nirgendwo hoch. Warum mache ich eigentlich das? Kann da nicht so hoch? Kann nicht so hoch? schon irgendwie kriegt doch das bestimmt hin da hoch zu kommen ey ja da sieht voll so aus als könnte man da irgendwie hoch landen lass mich mal von hier irgendwie da hoch Ja, jetzt sieht irgendwie nicht gerendert aus, also Dreck. Er sein können. Ich muss diese ganzen Dinger hier, die man hier findet, auf der Karte untersuchen. Wir haben nichts dagegen. Vordere Kanone 4, da kann man auch hochleveln. Hey. Ach, davon kriegen wir auch Dinger. Okay. Er beruhigt mich schon mal. Und da muss er jetzt irgendwas einkommen. schon also, ihr könnt solche orte nicht einfach platzieren und dann nichts hinpacken gibt es nicht äh, weiter wenn ja, das ist auch geschobert wenn auf mehr da müssen wir hin. Da will ich aber noch nicht. Wir werden schon dann noch ein bisschen mehr erkunden. weiß das denn auf der Karte? Nö. cool. Also, Übersetzung ein bisschen hochleveln, ne? ja, da muss jetzt etwas sein. kommen einsame Insel ja, aus Herz oder? oder wird sogar angezeigt. Nächste Stufe und also, cool. das heißt, ich könnte die später alle einsammeln können. Ich will mindestens auch schon ihren Schatz oder ein Emblem finden. Also, Leute, ja, hey. halt voll geklaut. Die Affen die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich soll mal mein Schlüssel hin und wieder mal wechseln. Ey. Was ein Dill? Sheriff. Hier ist nichts. Verarschen? Oh mein Gott. war bestimmt was, aber ich habe es natürlich wieder nicht gesehen. So, warte mal. War ich will mal... Ja, komm. Immer ja, das das ist auch da, wo wir vorhin waren. Ne? Also für ihn vor zwei Parts einer demo, was weiß ich, hier lässt irgendwie so. Und hier habe ich keine Karte. Okay, so, ich will mal meinen Schlüsselschwert hier hochleveln. Freunde, das will ich Tropfen. Das die jetzt ertragen. wo wir gerne ein Foto des Wasserfalls im Port oh, sehen. Super. Ein bisschen zu spät, man So, was Level waren hier hoch? Adamant. Ich glaube, wir können nur Dinge sehr hochleveln, ne? Ja. Gut. Unsere OG Klinge wieder hoch der wird unsere original klinge haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen ich weiß noch nicht gedacht hat das wäre irgendwie ein optionaler boss oder so als zum ersten mal gesehen habe und jetzt gibt es in die fresse hat <lacht> also irgendwie der combo abschluss angriff <lacht> irgendwie nie irgendwie so zusammengesetzt da ist ja noch irgendwas alter ja, sieht aus als wäre irgendwie ein schatz drin oder so ich also eine kaputtbare treue truhe ne, in der box gesehen kiste ich wollte jetzt kasten sagen wir haben auf jeden fall machen wir erstmal kaputt ah wäre das jetzt nur die truhe drin als halt karte selber als kette weit eine reihe von staatsverbesserungen ja guck ich irgendwann mal nach hoffe ich Ich gar nicht mehr so auf die Suche nach Krappen. Perfekt. Ah, Was gleich machen? Okay. Hey. Ich glaube, wir wollen das Schiff ein bisschen hochleveln. Also unsere letzte Seeschlacht hat weh getan. Da will ich doch lieber ein bisschen vorbereitet her sein. Boom. Okay. Ich meinen wir laufen hier so also im kreis naja ne? ist eine oh cool, cool. cool meine ich da machst allermann mein gott die schätze lohnt sich ja wenn soll ich nur so ein glücksemblem man mit reinpacken können ich sehe ich schon so ne Schlitzer irgendwie auf die Gegner werfen. Gut, da ist in der anderen Richtung, ist auch was Schönes, hoffentlich. Und wir können jetzt mal nur so Schlüsselschwert hier hochleveln Ich glaube, ich kann Königsanhänger schon wieder hochleveln. Da ist auch mal krass, ne? warte mal neu ja herbst trompete was ich nehme anders ein pilz oder irgendwie gehört ja auch noch zum gebiet ne? ich kann da hochlaufen ich okay, wollt schon sagen unter wasser alles was ja noch zum gebiet gehört wird haben wohl irgendwie ja wichtig sein ne? richtig meine ich glaube ist aber nichts mehr zurück zum schiff matrosen hat da win ich mein, wird im weg bitte wieder war wow, ich habe es heute echt ne? ja, ich hoffe wir haben ja alles gefunden muss mein schiff Mann, wo ist mein Schiff? was hast du dein Schiff gepackt, Mann? So, erstmal. oben <lacht> Nochmal, mal So, was noch? Das Ding ist ja magisch mäßig, richtig OP, also, vielleicht das. Gut. Zurück zum Schiff. Zurück zum Schiff. Dreck. So. Zurück zum Schiff, sagte ich. die Karte gerade untersuchen? Ich glaube ja, nee Unser Schiff wurde noch nicht hochgelevelt. Da ist noch irgendwas. Lass mal eingehen. Ja. ja Tempo ist irgendwie auch. Na ja, gut, Mann. Ich weiß den Griff, ich bin Captain so ich weiß, was ich mache. Ey! Alter. ich treffe das Ding nicht. Boah, mich doch. sind Ach, ich kann gar nicht aufrufen. wo oh, da. Ich will gar nicht in die Richtung, Mann sind da noch, dass sie irgendwie wichtig auskommen, dass da ich Gerade der letzte Bosskampf ist auch irgendwie so ein Schiffsschlacht, oder? Das nehme ich jetzt mal einfach an. Was wir Kein Tempo überhaupt erhöht werden? Ich glaube nicht, ne? Hey! Alter. Äh, wir halten die voll viel aus. Geht vielleicht auch nicht. Ich muss ich sagen, sind wir irgendwie falsch oder so. ich kann gar nicht aussteigen, wenn Schiffe in der Nähe sind. Das sind keine Schiffe. It ends Okay, okay meinte Insel, ja. Ich hoffe wirklich, hier ist nichts irgendwie unter Wasser versteckt. Ja, voll irgendwie Aber irgendwie. Overkill, ja, bis sich da, dass ich hier irgendwie was suchen muss. Unter Wasser, so, was haben wir gewonnen. Ah, die Karte, ja ich nehme an, einige Piraten sammeln auch Schatzkarten. Ne? Also, also keine Schatzkarten, dann einfach nur langweiligen informationen <lacht> drauf man den kann so weil also das ist bestimmt irgendwann unter wasser ne? Was hat denn speicherpunkt wer ja, ist nichts unter wasser Irgendwas bitte, aber oh, wenn absoluter Albtraum hier alles zu finden, ja, ich glaube nicht, dass ich das bis zur nächsten Welt irgendwie alles schon gefunden haben. Hey, ich will bestimmt irgendwann später nachreichen. Schon wieder Alarmant, wesentlich lohnt sich das hier alles oder oh, das macht mit Ruhe. Noch mehr Adamant, ja, ja, damit. Immer ja damit. Nicht richtig gut. gewesen unsere Schlüsselschwerter hier hochleveln. Dann gehen wir da Da ist schon auch noch was. Ja, da kann man glaube ich hoch. Beide die sind bestimmt voll mies versteckt. Sind schon in anderen Welten hier schwer versteckt. Einige Sachen kann ich Ich war gerade mit einsetzen. Ich habe schon diese Blitztypen gesehen. War halt keine Idee, ja, noch nicht gesehen. Ja, natürlich die musik aus Hearts 1 sehr schön da zaubern aus die attacke war auch gut Ich habe keine MP, stimmt. <lacht> Versuche hier, warum kann ich keinen Blitz einsetzen? Äh, äh, äh. Alter. das Ding viel aus. Oh nein, die Fasse. Hier will ich auch ich das Ding treffen, aber ich nehme an, ich tue es, ne? Bord ich auch, ja. Okay. Äh, ja. Ich dachte aber eine Truhe. Ich will ja nicht nur Erfahrungspunkte kriegen, äh, Leute. Schon ein paar Schätze und so finden oder Glücksembleme, nehmen wir übrigens immer nur noch zwei haben, von weiß ich 20, 15. Irgendwie, hallo, kaum rede ich davon. Alter, Elektrum. Okay, oh, noch mehr. Kuss ich hat einer an alter wenn er jetzt mal allermann drin ist ne freundlich ist adam krabben aller kram drin der muscheln oder was? Sehr wohl ja in einigen sind kram drin glaube ich wo kommen die jetzt alle her? Okay, cool. Wesens lohnt sich ja, erzeugt zu erkunden. Einfach aus hier. Vielleicht muss ich ja nicht mehr so viel suchen. Wenn ich ja fertig bin mit der Welt. 10 fehlen noch und ja hier sieht es gut aus muss man noch suchen auf screen aber da sieht jetzt nicht so schlimm aus ah, da geht es wieder weg ne? wo finden wir zu traten? hallo Okay, weiter. Dreck. Ja. um. Aber, aber, okay, ich kann ein Ding hochlaufen. Okay, So. Also können wir wenigstens schon sehen, wo wir wohl schon waren. Da ne? ja, rechts von uns Norbert. Wir waren noch da gerade, Mann. Egal, ist es wert. Äh warte alter ich glaub, wir sollten ja weg ähm ich komme ja nicht mehr leben weg alter da auf euch dahin zu porten wo ich hingehe Okay. Oh nee, ne. Jetzt sagt mir nicht, der weil ich jetzt nicht gespeichert habe. Nee, ne. Das ist nicht wahr. Aber oh, das normaler Kampf war, ne? Boah, wir nicht verarschen, wer kommt wer rechnet damit mit sowas? Oh, okay. oh Gott. Der tut mich jetzt beim letzten Mal, als ich gespeichert habe, da reinpacken. Ne? Da macht er jetzt, oder? So eine Sekunde jetzt. Ja, alles wieder weg waren habe war nicht gespeichert oh mein gott gut ich sag ich mache das jetzt mal kurz alles auf screen noch mal dann sehen wir uns gleich wieder habe ich einen neuen ort gefunden Was da erstmal mal hingehen weiß gar nicht mehr wo die anderen beiden inseln waren wenn ich ehrlich bin also ja weil ich auf screen irgendwie nachholen, glaube ich. jedenfalls hier ist was und da ist ein glücksemblem Muss da von da ein Foto machen, ne? Boah. Ich bin gerade echt mies gelaunt. Leute treibt ja nicht auf die Spitze, habe ich wenigstens mein Level noch und so. Ja, wir rechneten damit, dann auf einmal irgendwie so ein auf einmal so ein voll überpowerter Seeschlag auf uns wartet. Und ich habe versucht, zweck zu rennen. Also. Ah. Ja, sonst nicht ich da irgendwas aufspeichern, speichern Ja, ah, er trägt mich jetzt gerade auf. Ohm, ah. Ja, Level von meinen Dings auch resetet worden, leider also ja kein guter tag für den dann ja gerade was ist da oben warum gehen wir da hoch hat gedacht irgendwie runter zu springen oder so? so irgendwo muss eine neue karte sein ne? diesen örtchen hier aber so richtig bock danach sucht habe ich jetzt auch nicht mehr also ich glaube wir haben wesen so ein level behalten also ja level müssen wir jetzt nicht noch mal wir haben noch die erfahrungspunkte und so das ist doch auch was oder um Karte, ja irgendwas da drinnen da kommt gar nicht rein und ich hatte so viele sachen mit denen ich meinen schlüssel schwertern ja hochleveln kann Alles weg. Ich finde die Dinger auch gar nicht wieder ich gesagt. Also weiß gar nicht mehr genau, wo das war. So wenigstens werden die Dinger, wo ich war, irgendwie markiert. Ich da war einer der Inseln, ne? Wo ich war. Ja. aber jetzt habe ich Tempo-Schub, merke ich gerade. Okay, ich glaube, mit Level abbekommen bekommt man das, ne? Weil vorhin hat es noch nicht. So, es hat eine Insel, ne, Das ist schon wieder eine neue Insel. Okay. Also ja das, die anderen beiden inseln die ich gerade gefunden habe die werde ich auf screen nochmal nachholen und wir werden dann einfach hier weitermachen das wäre nichts ne? mehr wär gerade nicht passiert oh, die frage es ist, ist hier irgendwas das schon wieder ein paar Adamast und also was damit ich wieder meine schwert hochleveln kann und dann tru irgendwas ich bin beschäftigt mit kram einsammeln was meinst du Rufi na der lab ging auch noch das irgendwie der einzige grund warum man hier die ganzen inseln besucht der wien krabbeln so einen speicherpunkt sehen da könnt ihr mal mit dass ich sofort speichern gehen natürlich ne da ist ja auch irgendwo eine truhe uns so geht Egal, weiter mit der Welt hier mal fertig werden, aber was soll ich denn auch bitte schön wissen? Hat auf einmal so normaler von Schiffen kommt, die mich hier vollkommen zerstört. Ich weiß, Donald hat gesagt, ja, hier sieht es ein bisschen stürmisch aus aber er ist nicht gedacht, dass die mich so auseinanderfetzen. Und ich habe versucht ja wegzurennen, aber die sind immer vor mir aufgetaucht. Ja. Mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber gut. Da den gesehen. Und da ist Mogel shop Und jetzt noch mein ganzes Damast und so weiter, ne? da kann ich irgendwie direkt normal auf die schießen ich glaub, dann würde irgendwie mehr schaden machen Yo, ho, oh, oh, oh. Oh Gott, der eine ist aber sehr viel stärker weil ich vielleicht auch mal öfter machen ne? so abwehren ne? Schaden abwehren. wer ja, vielleicht so die Idee. So, okay, ich frage hier nochmal. Äh. Entschuldigung, okay. Na Schätze. Alter, hab die gewonnen, Schotte, dass er den gesehen. Wo mich ärgert hat voll, kein Angriff von mir irgendwie die. Zucken bringt, ey. Warum ende ich das jetzt hier wegen Erfahrung oder was? Da kriege ich auch irgendwas. Wer für kriegen? Okay. Items halten. Okay. ja auch als Schätze. Was hat Donald? ich möchte mal da zum shop gehen. Das bestimmten bestimmt Speicherpunkt, jetzt gerade verzweifelt. Alter, sind doch die Dinger, wo wir waren, ne? Na, da waren wir doch, ne? Ja, aber ich sagen, schneid hier mal. Sagt alles auf dieser einen Insel wieder ein, wahrscheinlich Erfahrungspunkte ausstellen, dann müssen über level und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Neue Insel, da kann ich absteigen, weil Was war ist hat. Ah, ah, Erfahrung wieder an bitte und dann gehen wir mal da rein aber irgendwo eine Höhle habe ich gesehen da will ich rein vielleicht ist da ja was Schönes ne der kaputt und ich scheine Erfahrungspunkte für für Schiff zu bekommen auch wenn ich null AP ausgerüstet AP ausgelöst habt schon mal gut ne aber keine Schätze zu sein schade und da ist eine ruhe ich auch besser wenn unsere unser schiff ein bisschen hochgelevelt ist ne? mit wenn ich gefahr laufen wieder kaputt zu gehen boom der tag am meer es war eine falle dem hat wird nicht mehr viel passieren so story mäßig irgendwie viel nur äh, am erkunden sind Kommt an. Mm -mm -mm. was kein finale Okay, keine ahnung bin immer noch wir nach nach dieser donut insel aber ich finde es irgendwie nicht ein bisschen doof ist So, alles, was wir gefunden haben, wurde zum Glück schon notiert, aber gut. Ich mache mich noch auf die Suche ne? wieder eine neue Insel. Oh. Ja, weil ich die ganzen Inseln ja, finden? ich. Will, doch, will doch eigentlich nur die Donau-Insel wieder finden. Gibt einfach nicht? Ey. Warum sind eigentlich nicht im Kampf nur so? Guck mal, wie wenig äh, ich nur zurücklegen kann. So <lacht> mit der luftgrätsche Entschuldigung. Guck mal, wie, guck mal, wie weit ich hier nur düse. Oh, warte mal da? Also, die davon habe ich gar nicht getroffen. Ich komme jetzt ja nicht wegen Kram, ich komme wegen Schätze und so. Also immer heute ja doch fertig werden in dem Part. Na, ja, guck mal, wie weit ich nur... da ja, guck mal, wie weit ich jetzt außerhalb des Kampfes düse. Wupp. Wo ich da an? Was ist das? So, Kann man da irgendwo hochgehen oder reingehen? Das wäre nämlich sehr gut. Ruhe. Ich kann Ganz zwischen den ganzen Fässern hier gesehen. Aua. Das Band. voll ah, aber Ich war hier wieder. habe letztens hier gespeichert irgendwo. Aber trotzdem. Ich glaube ja alle nee. Aus hier. Nee, okay. Ich dachte, da wäre Ich hat was alles hier. So, weiter geht's, ich finde diese blöde Insel nicht wieder, ey. Guck mal, wo ich hier schon überall war. Ey. muss doch irgendwo in der Nähe sein. Ey.